Das gleiche mit der Tauschfläche, ja. wo du in Aussicht gestellt hast ja. Ja. einmal, dass unten Richtung Lana auch eine Fläche gibt zu Tauschen. Beim ja. nächsten ja. Gespräch, ja, Und was ist mit der Fläche? Hast du das aufgekauft oder nicht? Wir haben, wir weil sie scheinbar zu teuer war. Ich jetzt mal so in den Raum, oder? ist was hätte das, ist das nächste Mal hat es auf einmal, obwohl es Du gesagt hast, es gibt aber beim nächsten Gespräch hat es auf einmal keine Tauschlechner außerhalb von Rückhaltebecken gegeben. Jetzt findest du es nur innerhalb der Rückhaltebeckens auf. und das ist damals der Bünderweiter der Fortsauftrag für die Verhandlungen in Das ist so wie so ein okay. Bundesheer, oder, man sagt Unterhausen wechseln, ja, Franzi ja. wechselt mit dem Los ja und da würde ich, <lacht> also, ich nochmal zurückkommen, <lacht> damals war ich einer der Weinigen, der damals das Freiburg 2008 dann beschloss. Da ist eben vorher in den Fraktionen ausgesprochen worden, ausverhandelt worden und dann ist man damit in den Gemeinderat gegangen und das kennt es auch im Protokoll nachlesen und der Bürgermeister eben auf das verweist dass was funktionieren, vor da das einzuhalten ist. Und das ist, wo ich sagen, auch nicht passiert. Sie sind in den Gemeindewortsitzungen, in vielen Gemeindewortsitzungen ist darüber berichtet worden unter den werden alle. Gemeinderecht informiert. Also, wo ja, ist es? Die Anfrage wurde nicht gegeben. Information. Die ja. weißt, was die ja. ist, du, was Informationen gekommen ist? was du gemerkt hast, im Bericht des Bürgermeisters, mhm. dass es Gespräche mhm. gegeben hat ja. die sind uns verlaufen. Ja. Dann hat es mhm. ein paar Tage später eine SPÖ-Aussendung gegeben. Und jetzt deine Frage ist, dass es noch Gegner gibt. Einerseits passt von der Seite ist, der SPÖ, es noch die andererseits hast du, die Gespräche sind gut verlaufen. Verlaufen. Was würdet ihr damit anfangen? Ja. Es ist immer der Eindruck vermittelt worden, es läuft alles gut. Gut. Ja. Ja. Ja. Aber, Entschuldigung. Also ich muss sagen, es ist ein bisschen recht, normalerweise ist es schön, dass uns sich vorher mal zusammen setzen und darüber diskutieren. Und am vergangenen Dienstag wäre die Möglichkeit gewesen, oder Bernhardt es dann eingeladen hat, oder Martin Beach, sich vorbereitet hat, der das alles erklärt hat, da hätten wir uns ja eigentlich, da seid ihr nicht gekommen, da hätten wir uns zusammensetzen können. wie wir sie nicht gekommen, sind auch die gekommen, die nächsten mehr nachher bekommen wollen, wir gehen die, die Fraktionsführung ganz ausbauen. Nein, es ist ja auch sicher. So, sondern ja, alle Gemeinden, die sind gemeinde, gekommen, ja, ja, ja, das ist ja ganz, ja, ja, ganz ja, gut. Du, so die so sind nicht so wichtig befunden worden, die sind gekommen und Weniger und das heute. Halt Deshalb haben wir ja Fraktionsspieler, dass die Information weitergibt. Ja. alle Gemeinderäte hätten sich da zusammensetzen können mit den Vertretern der Bauern und da eine Verhandlungsbasis schaffen können. Fünf Minuten kurz fünf. Auf jeden Fall. Ja, aber das war jetzt euer zusammenzuarbeiten und eine Verhandlungsbasis zu schaffen. Also das mhm. müssen Gut. wir jetzt schon einmal festlegen. Danke für das Stichwort 5 vor 12. 5 vor 12, den, den schwarzen Peter muss ich uns jetzt sicher nicht weil dieser schwarze Peter ist entstanden, weil sich eben, und da kommen wir jetzt zum Recht, das ist ein glaube ich, massiven Problem dessen, dass der Gemeinderatsbeschluss von damals nicht eingehalten worden ist. Und dass ihm Dr. Krenn auch telefoniert hat, der die Verhandlung übermorgen leiten wird. Und von dem ist, dem ist auskunft gegeben worden von dir. Punkt A, es gibt einen Gemeinderatsbeschluss zur Enteignung. Und Punkt B, dass du fast mit allen einig bist. Das heißt, wenn ich mir jetzt anschaue, dass zwei Drittel der Fläche nicht einig sind, dann frage ich mich, unter welchen Voraussetzungen wird ja diese Wasserbehandlung starten. Punkt 1, Punkt 2. Wie stellst du das vor, wenn du sagst, du berufst dich auf den Gemeinderatsbeschluss mit der eigenen aus dem Jahr 2007. wird vorher schon ausgeführt, dass da drei Dinge drinstehen, die nicht erfüllt sind. Du sagst jetzt, wir sind informiert worden. Da drinnen steht eindeutig in die Gespräche eingebunden. Ich habe gestern noch einmal nachgefragt. Wir haben nicht einmal, dass die anderen Fraktionen, weil sie in den Unterlagen nicht verfügbar waren, trotz Nachfrage nicht, ich lese das jetzt vor, zu deiner telefonischen Anfrage von vorhin, ob die Einzelgesprächsprotokolle bei den Unterlagen zur morgigen Gemeinderatssitzung zur Einsichtnahme aufliegen, darf ich dir nach Rücksprache mit dem Bürgermeister mitteilen, dass dies unter Verweis der Öffentlichkeit der Sitzung nicht dabei sind. Erstens darf keiner von den Bürgern die Auflesen sind, in diese Mappe hineinschauen, sondern nur die Gemeinderäte Und wenn es jetzt heißt, die Fraktionsführer sind in alle Gespräche einzubinden und wir kennen bis heute, außer der Christen, der Ernst von den Betroffenen, diese Protokolle nicht dann sind wir in kein einziges Gespräch eingebunden worden, Fakt 1. Fakt 2, seit 2007 ist von der Gemeinde kein einziges Tauschgrundstück, so wie es da drin steht, angekauft worden. Und Fakt 3, ein wertschätzender Preis, ist nicht der, der vom Schätzbuchverachter bereitgestellt wird, sondern wertschätzend bedeutet darüber hinaus. Und zwar ja, ja. einiges darüber hinaus. Und das sind drei Punkte, warum dieser Gemeinderatsbeschluss nicht halten wird, das denke ich, gestützt für die Enteignung von Übermorgen. Umso wichtiger ist es, dass wir heute zu einem Kompromiss kommen. Und ich habe euch Frage jetzt noch einmal Was ist von euch das Angebot in diesen zwei Punkten, wo wir gesagt haben die andersbezogene Entschädigung? und die Erhöhung der Kosten für den direkten Staudamm, den, den Preis. Was ist da eure Vorstellung, außer Nein zu sagen? Weil wenn wir Nein sagen, dann können wir jetzt Aufstehen und gehen. weil da kommen wir zu keinem Ergebnis. Wie gesagt, du hast vorher gesagt, die Bauern müssen entgegenkommen, du kommst uns jetzt mit gar nichts entgegen, weil es gibt kein Angebot, das bei diesen zwei wesentlichen Punkten am Tisch liegt. Und vielleicht können und wir zu dem Anlass bezogenen Ausbildung. Das stimmt, das ist, mehr, das mehr das ist mehr eine können. Interpretation ja. der Angelegenheit und die lasse einfach so stehen. Wir ja. haben uns in unserer Fraktion beraten ja, okay. und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Und wenn von einer Seite nichts kommt, dann werden wir Antrag stellen. Ich stelle jetzt erst ja. den Antrag. Stehen. Ja. ich bevor Antrag ich stelle. habe auch, auch gleich, dass man diese Zahlen, diese drei. Ja. Ich noch mal darstellen, wenn die Zahlen drauf sind. Ganz gut. Jetzt gibt es Sprichwort, das der ist, ein, glaube ich, einer Statistik, sondern nur der Statistik, der selbst gefälscht hat. Ich schaue der Martin Dietsch hat seine Zahlen offen trofengelegt und wir sind draufgekommen und er hat sich berechnet, 50.000 Euro. Und er ist aber jetzt nach dem Rechenkeller korrigiert, auf Mehrkosten von 381.000 bekommen. Wenn ich jetzt gestalte, die Spalte die mittlere gegen die Dritte vergleiche, da ist die Differenz etwas größer, dass die Mehrkosten. Sind. Also ich hätte gerne diese Berechnungsgleichen. Das müssten wir nicht jetzt machen, da haben wir die Zeit dafür, aber ich möchte diese Zahlen nachvollziehen können. Trotzdem, wenn du sagst, 1,36 Millionen sind ja zu viel, der Martin Pipsch sagt, es kostet aber nur 381.000 Euro, dann haben wir doch einen super Kompromiss gefunden, oder? Von den Zahlen ja schon, die Experten sagen mal was anderes. Und ich sage mal, ich muss mich daran halten, wer weiß, was die Sachverständigen äh, einen Ausdruck geben. Und schlussendlich können wir nur das machen, äh, was uns das Land auch dann schlussendlich hat genannt. Und ich halte einfach an die Gesetze und Verordnungen, die da einfach sind. Und für mich ist das ja, weil ja, äh, einem Anlassfall gibt es es nicht. Wir, wir sind bereit, dass wir sagen, einen Euro legen wir dazu, dann sind wir im oberen Bereich, das heißt, haben das was die Geldauflösung anbelangt, das heißt, dann sind wir für 7,50 Euro und dann sind wir über dem, was der Sachverständige festgestellt hat. Ich stelle jetzt bitte einen Antrag, und zwar stelle ich den Antrag, dass wir, wir haben einen Experten unter uns und bis jetzt haben wir von dir gehört, dass die Anlass so Entschädigung äh, nicht gesetzeskonform ist quasi oder nicht bewilligt wird vom Land, ich stelle jetzt den Antrag, den Vertreter der Landwirtschaftskammer, der heute unter uns ist, das ist der Bezirksaufwand, der wahrscheinlich die meiste Erfahrung in diesem Gebiet hat und der quasi auch der Vertreter einer äh, Körperschaft für öffentlichen Rechts ist, dass der uns jetzt beauskunftet, ob das gesetzlich möglich ist oder nicht. Das ist nicht möglich, ich bitte jetzt sagen mal, du hast so so es so ist so ist nicht es geht nicht sagt einfach ganz klar wenn wir etwas wollen, dann soll wir nicht in anders Fall, dann soll das ganz anders, ja, so was der Sachverständige Doch, festgestellt das hat, sorry. so abgegolten werden, weil wir uns nicht über Generationen hinaus verschulden können und wir auch nicht wissen, was natürlich in, in, in 50 oder 100 Jahren der Fall ist ja. wir können nicht ja. den anderen aufbürden, wenn wir im Moment nicht sagen, dass oh. ich Menschen dann zahlen ja. soll, soll. Ja. Aber, was irgendwie einmal Sie müssen sich entschuldigen, aber sonst Stunden später wird es so aufblitzen, also die Besitzer der und diejenigen unter denen, wir schon aus, dass sie die Hochwasser später, aber selbst beraten müssen, wofür sie aber überhaupt nichts dafür können. Das möchte ich auch einmal in den Raum stellen. Und es ist das ist einfach der Fall, was Sie jetzt sagen können, wie ja. wir es ändern. Wir liegen jetzt in einem Hochwasserbereich und wenn jetzt eine Überstellung kommt und eine Chance entsteht, kriegt er nicht da nichts dafür. Wenn jetzt ein Verdammt gebaut wird, dann kriegt er sehr ja wohl etwas. Das, heißt, das ist ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, er liegt in einem h 230 bereich das er ändern wird. Wir da wird eher Minder die mehr die, die, die, die, die, die haben das berechnet beim Anlassfall. das ist in Ordnung, und wenn es im ist, ist wird der Schild der der und und das ist wieder steht, wesentlich auch die vor dem und damit hat da sich die Sache bei den Anteil gestellt. Ich habe den Antrag gestellt, dass wir bitte vom äh, Vertreter der Landwirtschaftskammer, als, den einzigen Vertreter, den wir heute unter uns haben, Auskunft darüber bekommen, ob es möglich ist, im Anlassfall zu sehen. Das hat jetzt auch einmal zugeben. weil hast gesagt, wir dürfen es nicht vom Land das ist, Ich möchte mein trotzdem mal vom hat mir das den ja. Und es ist auch wesentlich, deshalb gibt es die Sachverständigen, die ich auch dann die einfach sagen, was sie ich, ich stelle trotzdem jetzt den Antrag, den der Vertreter der Landwirtschaftskammer zu diesem. Thema zu hören, weil es gibt. Nein, es ist nicht, ich sage mal von unserer Seite hier. der äh, ja, Stimme ab bitte. Auf, bitte. Die Information, zusätzliche also Information gehört von Stefan, bitte, wer dafür ist, bitte. Ist die dafür, ja. dass sie zusätzliche Information bekommt, Wir die, die, Angst ist ziemlich groß. sich noch. <lacht> Antrag so, gibt es jetzt einen, Antrag, einen weiteren Antrag von einer Seite? Ja, soll da ich darf jetzt davon ausgehen? Eurer Seite ist der Vorschlag für 7,50 Euro 50 und die anderen zahlen. wir auch, na, warte, ja. auch, auch das so durchzusehen, wenn es keine Einigung nachher nachsitzt. Das wird mir sehen. Wir haben ja schon einige, die mit und das, wird ja alle, das wird ja alle gleich sein. Ganz einfach ist das. Es heißt, wenn du diesen Beschluss hast, und wenn du also durchkommst, dann gibt es eine wahrscheinliche Unsicht um, um die Enteignung, und dann verzögert sich noch weiter. Warum soll das in die Grundlage eingeführt Die Leute kennen sich ja noch entscheiden. Morgen ist ein Tag, und bei der, bei der Wasserrechtsverhandlung genau Das ist es. Und da sind auch Experten und da lassen sie auch drauf, was diese Experten sagen, fairerweise. Und nur bei den Grundstückspreisen und bei den Entschädigungsfolgen nehmen äh, die Experten so weiter dahin. Dafür haben wir die Gutachter und die Sachverständiger, dass die uns sagen, was ja. sagt ich mal, für mich ist es nur kalkulierbar äh, so wie es jetzt da ist. Nein, nicht für dich ist es ist das kalkulierbar. Das stimmt so nicht. Ja, du glaubst, du hast nicht, du glaubst, du hast Experten zur Rate gezogen, die dir zu etwas raten, wo der Gemeinderat es vielleicht anders sieht und du darfst noch eine Möglichkeit, das zu sagen, ja, beziehungsweise sagen. haben wir jemanden das einmal sagt, Und den darfst du nicht reden, ich meine Entschuldigung. Ja. Wir haben jetzt eh, das ist ja jetzt eine Bürgerversammlung, das haben wir ja sowieso gehabt, die info die Zeit wäre ja sowieso schon gewesen, äh, schon lange vorher. Jetzt hat ein Monat vor der Wasserrechtsverhandlung, seid alles alle geworden. plötzlich noch danach, holla, Im hast das nicht eingebunden? Yes, Null! Eingebunden. Wir ja, waren bei keiner einzigen, wie es im Gemeinderatsbeschluss 2007 so drinnen steht, wir waren bei keinem einzigen Gespräch dabei. Das, das, dabei. Ist ja, ja, den den aus, das Nein, das ist keine Information. Ihr habt die Information bei uns erhalten, was unser Vorschlag ist. Und wir haben eigentlich den vorhin gemacht, dass man uns zusammen Gestern. Der Roman schickt uns eine SMS oder E-Mail und sagt, nein, ich setze mich mit euch nicht zusammen. am Sonntag Heute ist die Sitzung. Vor zwei Tagen waren wir jetzt in Samstag. Ja, vor Dienstag, ja. Da haben wir am Samstag auch drüber geredet, keine Polizei. Ja, ich habe jetzt eine andere der Sache, die ich noch anmerken Anmerk möchte. Bitte. Und zwar, das Risiko, ich ist jetzt noch einmal darauf hin, Bitte. Punkt A. Das heißt, wenn wir keinen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss zusammenbringen zu dem Thema, dann heißt es, ein Teil der Bauernschaft wird das nicht akzeptieren. Das heißt, es läuft wahrscheinlich, zumindest für einen Teil, auf eine Enteignung hinaus. Dann haben wir zumindest eine halbe habe ich ausgeführt, Verzögerung des Ganzen. Noch dazu heißt es, ist aber es müsste gar nicht geeignet werden, denn der sagt, es sind zu viel, das geben wir auch das Risiko das ein, das beginnt das Risiko gar keinen Hochwasserschutz zu bekommen. Mhm. Von vielleicht schon das einfach mal beraten. Das es ja. ist, ist nicht ohne bei Meinung. das sind Szenarien die möglich sind. Ich sage mal, nimmst du Kenntnis, was muss möglich Ich bin auch mit vom Land die mir klar sagen, und auch die der DH, die klar sagen, was Sache ist und wie es funktionieren kann. Und äh, daran werden wir jetzt nicht ableiten, ja. äh, dass wir jetzt eine äh, bezogene Entschädigung bezahlen. Das bringt ein anderes Angebot, du hast funktioniert, du. du hast keinen Gemeinderatsbeschluss, der meiner Meinung nach, und das wird dann auch die Aufsichtsbehörde noch klären, wahrscheinlich, der wahrscheinlich gültig ist, der ja. einer eigenen zustimmt, das ist einmal das nächste hier. Das heißt, es sind drei Punkte, die eine Gefahr darstellen und deswegen unterstelle ich dir jetzt, dass du die Ernsthaftigkeit des Hochwasserschutzes, den wir heute hier beschließen könnten, nicht ähm, auf sich gesehen hier äh, öffentlich machst. Es ist ganz, ganz schlimm. Wir könnten heute mit einem Angebot, das vorgerechnet worden ist, wie nichts, was von euch gekommen ist und von Gemeinde...